Eine große, nicht nur, dass die gesamte Gesundheitswirtschaft dort viel nachzuholen hat, sondern es geht auch um Versorgungsstrukturen, es geht um Vereinfachung, Prozesse zu vereinfachen und das bedeutet, dass man die Chancen, die sich jetzt die, die durch die digitale Modellregion in Gelsenkirchen ergeben, auch nutzen muss. Wir sind heute das größte ambulante Gesundheitszentrum Europas. Und wir wollen auch in Zukunft die Nummer eins sein, wir wollen die erste Adresse sein. Das heißt, dass wir unser Angebot ausbauen wollen und werden. Und werden ähm, ganz besonders darauf achten, dass wir die Ganzheitlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Hier haut nah, wie jeder, der hier lebt und wohnt. Ähm, das ist, was, was die gesamte Region prägt. Ähm, was natürlich auch Einfluss hat auf die gesamten, nicht nur die Zukunft, sondern natürlich, wenn man vergangenheitsbezogen sich das ansieht, hat keine Region einen solchen Strukturwandel hinter sich wie wir. Heißt aber auch nicht lamentieren, sondern jetzt agieren, handeln, die richtigen Schritte in Bewegung setzen und auch wirklich die Chancen, die sich ergeben, nutzen. Wir sind eingebettet in den Arena Park mit Schalke 04, mit verschiedenen anderen, mit Restaurants, mit Schule und, und, und. Und natürlich in dem Zusammenhang haben wir eine wunderbare zentrale Lage durch drei Autobahnen, die uns verbinden. Das spielt eine große Rolle und auch da wird das Thema digitale Modellregion wichtig, wenn man das an diesem Punkt verortet. In erster Linie ist es natürlich meine Familie. Und danach kommt dann äh, ja, die eine oder andere Lokalität wie das Vitale oder Villa Italia. Äh, da gibt es schöne Plätze in Bua und da bin ich gerne.